Okay, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Ich freue mich sehr, ähm, äh, dieses, äh, diese Veranstaltung, äh, die sich im Rahmen einer Reihe zu 60 Jahren Unabhängigkeit Algeriens einreiht, zu moderieren. Mein Name ist Noel Belachter, ich bin Politikwissenschaftlerin und ähm, freue mich sehr, dieses hervorragende Panel heute äh, leiten zu können. Ähm, Algerien feiert, wie gesagt, dieses Jahr 60 Jahre Unabhängigkeit. Algerien ein Land, das ein Modell für viele Befreiungsorganisationen war, für viele Befreiungsbewegungen im globalen Süden, das aber einen autoritären Turn nach der Unabhängigkeit genommen hat. 2019 hat uns das Land mit einem Volksaufstand, mit einem revolutionären Aufstand, wie einige es bezeichnen, überrascht. Und wir wollen uns im heutigen Abend mit der Frage beschäftigen, warum es zu diesem Aufstand kam, was aus diesem Aufstand geworden ist, was ist aus den Hoffnungen, den Idealen geworden, die ähm, hunderte, hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht haben. Ähm, ich freue mich sehr, ähm an diesem Abend äh, folgende Gäste empfangen zu dürfen. Ich fange an mit äh, Isabel Wehrenfels. Äh, Isabel Wehrenfels ist ein Senior Fellow an der SWP, an der Stiftung Wissenschaft und Politik, äh, mit einem Forschungsschwerpunkt auf die Maghreb-Staaten. Sie arbeitet seit über 20 Jahren zu Algerien und hat äh, vor allem zur Frage der Resilienz autoritärer Systeme in Algerien, des autoritären Systems in Algerien promoviert. Unter anderem ist sie auch Vorsitzende des Internationalen Beirats des äh, Merian Centers for Advanced Studies in the Maghreb in Tunis tätig und ich freue mich sehr, ähm, ihre sehr feine Kompetenz ähm, in diesem Panel heute hören zu dürfen. Äh, ich mache weiter mit Sofiane Philippe äh, Nasser. Äh, Sofiane ist seit 2021 Projektmanager im Nordafrika-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tunis äh, und er arbeitet vor allem zu Ägypten, Algerien und EU-Grenzregime in Nordafrika. Ähm, vorher lebte er und arbeitete er sechs Jahre lang als freier Journalist in Kairo. Und ich äh, bin sehr froh, dass du auch diese Kompetenz mit reinbringen wirst, äh, Philipp, ähm, Sofian, meine ich, ähm, um ähm, die Debatte zu bereichern. Wir machen weiter mit äh, Rashid Uisa. Rashid ist äh, Professor für ähm, Politikwissenschaft am Zentrum des Nahen und Mittleren Ostens ähm, ähm, in Marburg und derzeit auch. Ähm, der Leiter des Internationalen oder des Miriam Centers for Advanced Studies in Maghreb in Tunis. Rashid hat sich vor allem mit Fragen politischer Transition in den Maghreb-Staaten, insbesondere Algerien, beschäftigt, aber auch mit islamistischen Bewegungen, mit der Rolle der Mittelklasse und ähm, hat auch den Herak aus. Äh, aktivistischer Seite mit begleitet, wenn ich das so sagen darf. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und nicht zuletzt Salah Ayub ist ähm, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, in einem Forschungsinstitut in Berlin für Geologie. Er ist auch vor allem Aktivist in der Herak Berlin Gruppe, die seit über 160 Wochen ohne Unterbrechung äh, Kundgebungen ähm, am Brandenburger Tor äh, durchführt. Ähm, die Gruppe hat vor zwei Jahren, auch äh, anlässlich des zweiten Jahrestags des Herak, ähm, einen großen Protestmarsch in Berlin organisiert und versucht, eine aktive Diskussion über Algeria hier in Deutschland zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und ähm, würde gerne gleich mit unserem Auftakt-Panel äh, beginnen, ähm, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, ähm, warum es zum Volksaufstand kam. Ähm, Sofiane, ähm, Revolutionen haben die Eigenschaften, äh, uns zu überraschen. Sie kommen überraschend, aber rückblicken erscheinen sie immer äh, unausweichlich. Algerien hatte zwar in den letzten 20 Jahren äh, eine sehr reiche Geschichte an sozialen Protest, ähm, doch das Ausmaß der gesellschaftlichen Mobilisierung seit Februar 2019 ist im postkolonialen Algerien ähm, beispiellos. Kannst du uns einführen, etwas über den Entstehungskontext des Hirak sagen, ähm, der im Februar 2019 ähm, aufgetreten ist? Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal, Nawal, für die, für die Einführung und äh, ja, ich freue mich auch sehr auf die Diskussion heute. Ähm, ja, de, de, Der Ausbruch des Hirak war in der Tat, äh, also war bedingt überraschend, äh, eben weil, wie du schon gesagt hast, es gab soziale Proteste in den 20 Jahren davor, aber wir waren weiter vor davon entfernt, dass es eine nationale, landesweite Bewegung gab, die dezidiert politische Forderungen gestellt hat. Aber im Prinzip waren gewisse Gegebenheiten 2019 eben da. Sprich, wir hatten massive soziale Probleme. Es gab wirtschaftliche Probleme, die sehr, sehr eng mit dem Verfall des Erdölpreises zu tun hatten 2014, 2015. Und ähm, was am Ende sozusagen der Kippmoment moment war, war die sehr äh, äh, hoch, höchst umstrittene Präsidentschaftskandidatur von Bouteflera, der äh, Anfang 2019 oder dessen Clan Anfang 2019 ankündigte, dass Bouteflera erneut kandidieren wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt saß Bouteflera aber schon seit fünf Jahren im Rollstuhl nach einem Schlaganfall 2013 und hatte keine einzige öffentliche Rede gehalten. Diese Präsidentschaftskandidatur war absurd, absolut absurd. Und viele Menschen im Land haben sich, ähm, haben, haben gedacht, das, ist, das, das kann nach 2014, der Wahl 2014, ähm, die Bouteveca schon aktiv gar nicht wirklich verfolgt hat und an der Wahlkampagne hat er damals auch schon nicht teilgenommen, das Fass ist sozusagen übergelaufen. Ähm, und das war sozusagen der Funke, der das Fass, zum äh, das Fass zum Überlaufen gebracht hat und dann eben dafür gesorgt hat, dass es äh, in der Kabylie, in der Region Kabylie, äh, östlich von Algier und in Ostalgerien, es in mehreren Städten kleine Spontanproteste gab mit dezidiert politischen Forderungen, äh, nämlich, dass diese fün dieses fünfte Mandat, diese Präsidentschaftskandidatur des Präsidenten, äh, eben zurückgezogen werden soll. Wenige Tage später oder eine Woche später hat, hat auch die Opposition in anderen Städten, in anderen Landesteilen gesehen, hier bewegt sich was und hat angefangen, zu Protesten aufzurufen. Und das war sozusagen der Moment, in dem die Entwicklung gekippt ist in Richtung, äh, also eine, eine, eine Art der Mauer der Angst, die man davor hatte, auf die Straße zu gehen und politische Forderungen zu stellen und gegen das Regime zu demonstrieren, dies gefallen. Und innerhalb von Tagen und dann wenigen Wochen haben sich diese ersten spontanen Proteste zu einer Massenbewegung entwickelt, die das gesamte Land, sämtliche sozialen Schichten äh, erfasst haben und eben dieses Momentum geschaffen haben, in dem Menschen plötzlich ähm, durch Algeriens Straßen gelaufen sind, über Politik gesprochen haben, diskutiert haben und eben es sogar geschafft haben, ein Teil des Regimes loszuwerden. Ja, vielen Dank, äh, Sofiane, dass du so knapp äh, und äh, konzise äh, geantwortet hast. Ähm, das ist ähm, sehr spannend, was du gesagt hast und das führt mich auch zu der nächsten Frage, die ich gerne an Salah äh, stellen würde. Ähm, Sofiane hat ja schon bereits äh, in den Grundzügen erzählt, worum es beim Hirak ging, warum die Leute auf die Straße gegangen sind. Ähm, mich würde tatsächlich an, ähm, bei dir interessieren, Salah, du bist äh, Aktivist und hast auch erzählt, dass du äh, mit dem Hirak erst wirklich politisch aktiv geworden bist. Ähm, und ähm, Genau, ich würde das tatsächlich spannend finden, angesichts der Tatsache, dass, ähm, wie gesagt, Algerien ähm, oder dass der Herak es vermocht hat, Millionen von Algerierinnen, wie Sofiane schon bereits gesagt hat, aller Generationen, durch alle sozialen Klassen hindurch, äh, landesweit auf die Straße zu bringen, ähm, die friedlich zwei Jahre lang, über zwei Jahre lang demonstriert haben, angesichts der Tatsache, ähm, dass Algerien ein post ist, also ein Staat, der einen Bürgerkrieg in den 90er Jahren erlebt hat, ähm, der die Gesellschaft sehr polarisiert hat, ist es doch etwas sehr Bemerkenswertes und wie viele Menschen sich politisiert haben. Und deswegen würde ich gerne nochmal an dich die Frage stellen, was dich damals auch persönlich bewegt hat, dich für einen friedlichen politischen Wandel zu engagieren ähm, und was für dich die Hauptforderungen des Hedags waren. Ja, äh, grüße an dich, Nawal, und an deine Gäste, grüße auch an die äh, Zuschauer. Zunächst äh, einmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich danke auch der Rosa-Luxemburger Stiftung für die Organisation dieser wichtigen Veranstaltung zur äh, Erüterung der aktuellen Situation in Algerien. Äh, und auf deine Frage zu kommen, ähm, äh, ich meine, meine Anforderungen äh, äh, oder die äh, Gründe, warum ich zu äh, Hierarchie gekommen bin, <lacht> Ähm, äh, ich würde äh, Folgendes dazu sagen, also die Forderungen allgemein des äh, algerischen Volkes äh, gleich äh, dienen alle Völker, die sich äh, nach Demokratie und Freiheit äh, sehen. Äh, es will äh, ein menschenwürdiges Leben äh, führen. Es will, dass der reichtum des Lands gerecht und äh, unter allen Menschen verteilt wird. Es will einen äh, starken Staat mit, äh, äh, mit Volk gewählten und äh, kontrollierten Institutionen aufbauen, in denen äh, Freiheiten respektiert werden äh, und die junge Menschen vor allem äh, wollen Perspektive äh, haben und äh, äh, das Recht auf Arbeit äh, und äh, Wohnen erhalten. Äh, ich denke, das sind die höchsten Ansprüche von denen, äh, die Menschen seit der Unabhängigkeit äh, geträumt haben, vor allem in äh, zivilen, äh, einem zivilen äh, Staat und äh, nicht militärisch. Um, weil es mich persönlich betrifft, was sind meine Motivationen? Wenn man Algerier ist und im Exil lebt, aber mit seinem Heimatland verbunden bleibt, vergleicht man natürlich im Alltagsleben immer die Unterschiede zwischen dem Land, und dem, in dem man lebt und dem Heimatland. Und du stellst immer wieder die Frage, warum wir bestimmte Dinge oder ähm, Eingewohnheiten in unserem äh, Heimatland nicht äh, haben oder warum wir die einfachsten Dinge nicht äh, tun können. Die Menschen sind in einen, in einen tiefen Schlaf äh, gefallen, vor dem Chirac äh, ausgebrochen ist, äh, weil das Regime seine äh, Unfähigkeiten, den äh, Lebensstil der Algerier zu ändern, äh, und damit rechtfertigt, dass wir zur dritten Welt gehören und äh, deshalb versagen. Und dass äh, es keine Hoffnung gebe, daran etwas zu ändern, nicht einmal äh, mental. Äh, also he hieß es immer, wer ein anderes Leben äh, will, äh, muss äh, also Algerien verlassen oder auswandern. Und äh, das Wort Veränderung ist, ist in Algerien äh, unter diesem Regime zu einem äh, äh, ein Wort, an das niemand äh, mehr glaubt. Das, deshalb habe ich äh, immer gehofft, dass der, der Algerier begreift, dass er in der Lage ist, äh, viele Dinge zu ändern, unabhängig von der Art des Regimes, das an ihnen regiert. Nur, nur muss er ein echter Wille da sein. Aber als die Herak-Bewegung ausbrach, gab's, gab sie den Algerien wirklich in einer Überdosis und die Hoffnung kehrte wieder zurück, dass wir Algerien verändern konnten. Sogar das Phänomen Haraga hatte aufgehört. Und ähm, da wir auch in der Lage waren, das Regime auch nur ein paar Wochen zu destabilisieren, also die Chance ist da und man sollte sie nutzen. Daher glaube ich persönlich fest daran, dass wir es schaffen werden, uns von diesem korrupten und tyrannischen System zu befreien. Vielen Dank, Sarah, dass du uns ähm, diese, diese Gründe so einleuchtend äh, erörtert hast. Ähm, wir werden auch noch mal später auf, ähm, auf, ähm, auf einige der Hauptforderungen zurückkehren. Äh, ich mache aber jetzt einen kleinen Sprung drei Jahre später, zwar im Jahr 2022. Ähm, wir wissen, dass das Herak oder der Hayrak hat das Regime in seinen Grundfesten erschüttert. Ja? Wir sprachen von diesen Millionen von Menschen, die auf die Straße gingen, alle überrascht hat. Ähm, und der Hayrak hat ähm, nicht zuletzt auch ähm, das Regime gezwungen, sich zu rekonfigurieren. Ähm, jedoch, ähm, drei Jahre nachdem der ehemalige Langzeitpräsident Bouteflika auf Druck der Straße vom Generalstabschef äh, G. Saleh im April 2019 abgesetzt wurde, ähm, scheint das Regime inzwischen dennoch seine Roadmap ähm, zumindest formell durchgesetzt zu haben. Die Straßenproteste sind seit Mai 2020 äh, verhindert. In den Gefängnissen befinden sich über 300 politische Gefangene. Hunderte Bürger werden strafrechtlich verfolgt. Oppositionsparteien und Vereinigungen äh, droht die Auflösung. Ich denke hier an die äh, PSD, die CP, die Vereinigung Raj. Ähm, und nicht zuletzt wurden aber auch alle umstrittenen Wahlen ähm, ähm, trotz eines massiven, äh, oder trotz einer massiven gesellschaftlichen Ablehnung abgehalten. Ähm, ich denke, man kann sogar einige Aktivisten nennen, die sagen, dass äh, oder die beklagen, dass die Errungenschaften der politischen Öffnung im Oktober '88 in ja grundlegend in Frage gestellt wurden mittlerweile ähm, Isabel und äh, Rashid ich hätte jetzt eine Frage an euch ähm, wie ist dazu wie ist es dazu gekommen warum hat der Herr es nicht vermocht trotz wie gesagt dieser Massenmobilisierung dieser friedlichen Massenmobilisierung ähm, hunderttausender Bürgerinnen einen politischen Transitionsprozess anzustoßen ähm, ich würde gerne mit Rashid anfangen und ähm, dich bitten ähm, tatsächlich einen Blick äh, aus der Perspektive des äh, im Herak aktiven Akteure zu geben. Also warum ähm, sind wir da, wo wir jetzt stehen? Ja, vielen Dank. Auch äh, ich bedanke mich äh, bei dir, äh, Nawal, bei der Rosa Luxemburg für diese schöne Veranstaltung. Danke, dass ihr mir die Gelegenheit gibt, äh, ja eben ein paar Gedanken zu äußern in Bezug auf, auf dem Herak. Die Frage ist da nicht so einfach zu beantworten. Im Prinzip, du hast ja mit schön, äh, so schön angefangen zu sagen, dass Revolutionen spontan sind. Und das ist das, letztendlich, das, das macht sie unkalkulierbar, letztendlich. Ähm, und äh, ich glaube, das war Fanon, der gesagt hat, über die algerischen Revolutionen, Befreiungskrieg, die Macht der Spontanität ist unberechenbar. Und das ist das gewesen, äh, äh, neben den Problemen oder strukturellen äh, Problemen und ähm, die äh, Sofian schon genannt hat. Es gibt noch sicherlich mehr. Äh, äh, äh, wir haben jetzt drei Jahre danach äh, ein Herak, was seltsamerweise ein Präsident, der sagt, ich bin der Herak. Und diese Situation ist, ist noch seltsamer als ein gescheiterter Herak, weil er, er meint, dass ich bin das Ergebnis. Ich bin das Ergebnis. Äh, dieser Herak wollte letztendlich nur verhindern, dass der korrupte Butaflika nicht den fünften Mandat äh, ausübt und äh, das Volk wollte mich. Und äh, das ist, er spricht dann vom heiligen Herak und so weiter und so fort. Ähm, äh, die Grüde Warum es so, äh, in meinen Augen gibt es natürlich äh, regimespezifische, strukturelle Gründe, aber auch hierarch äh, interne äh, äh, Gründe und da möchte ich darauf kurz eingehen. Wir haben es alle begrüßt, auch im arabischen Frühling, und äh, dass wir Bewegungen, die äh, Post- Postmoderne Bewegungen, die führungslos, äh, hierarchielos, strukturlos, also eben dieser Macht der Spontanität äh, so auszureizen, ähm, dass es tatsächlich das Volk ist. Ähm, Im Nachhinein, das war auch in Algerien der Fall, im Nachhinein wahrscheinlich müsste man sich fragen, ob man nicht zu, äh, diese neuen Formen von Bewegungen in Frage stellt. Wahrscheinlich braucht man doch eine Führung. Was äh, wir erlebt haben in Algerien, ist da tatsächlich eine, eine Genie des Volkes auf der Straße. Ne? So das, das, das Ganze faire la Revolution en faisant la fête. Das war so, äh, deswegen auch die Revolution des Lächelns, la Revolution du sourire. Das war alles nett und schön, aber mit einem Regime, das wahrscheinlich das Lachen als äh, nicht tatsächlich als, äh, als eine Form von äh, äh, von äh, von von Protest versteht hätte man wahrscheinlich ein bisschen radikaler sein. Man begrüßt und Gott sei Dank ist das alles gewaltlos gelaufen ist und das ist auch die Macht dieses Herrags gewesen bis zu einer gewissen Zeit äh, und und die Aktionen, die da gelaufen sind, hat man aber gemerkt, äh, wie äh, ich ziehe Parallelitäten ein bisschen zu Ägypten. Das Volk wusste, was nicht wollte, aber ich war mir nicht so sicher am Ende, ob sie wissen, was sie wollen. Klar, die, die unterschiedlichen Fragmente innerhalb dieser Gesellschaft, was ja auch gewisse Eliten, würde ich nicht so nennen, aber Figuren, das Herak ergeben hat, die, die doch unterschiedliche Ansichten über das Nachbieterflieger hatten. Und sie hatten es in, in meinen Augen nicht den Mut gehabt, das, äh, zu, ähm, die, die, die, die, das, was die Algerier tatsächlich sich wünschen, so zu zu übersetzen in eine Form von einem Gegengesellschaftsprojekt. Weil am Ende bleibt das Gesellschaftsprojekt, was das Regime anbietet, mit dem äh, ganzen Verteilungsmechanismen, wahrscheinlich noch attraktiver für einen und all anderen. Ich habe, äh, wie gesagt, wir haben eine großartige Bewegung erlebt, die in meinen Augen auch nicht in, äh, in keinem anderen Land gesehen habe. Bis zu 20 Millionen mancher Freitage auf der Straße. Frauen, Männer, alt, jung, etc., etc. Aber wir haben es versäumt, so, äh, sozusagen äh, wichtige Akteure doch zu einzubeziehen. Zum Beispiel diejenigen, die Kapital angehäuft haben mit Korruption, ja, unter Butterflika. Diese, diese kleine äh, Bourgeoisie ist, ist eine Beschimpfung, um sie damit, es, ist Bourgeoisie, äh, es ist ein Bischof für das Wort Bourgeoisie, also die sind reiche, also zufällig reiche und äh, reiche durch politische Position. Ähm, die haben Angst um, ihre, um ihr Geld, um ihren Status nach Bedefika. Die hat man nicht überzeugt. Da hat man ein oder andere, äh, die auch im Gefängnis waren, zum Beispiel, aber diese Arbeitsgeber hat man nicht überzeugt alles Gruppe äh, überzeugen können. Man hatte auch nicht, habe ich den Eindruck, die Arbeiter äh, überzeugt, auf der Straße zu marschieren. Wir haben gesehen, die Macht der Arbeiter, die Macht in Tunesien ist beispielhaft mit der UGTT. Ja, klar, wir haben eine UGTA, die ja nur eine Maschine des, des Regimes ist seit 1962. Aber hätte man eben die Gelegenheit nutzen, in dieser Schiene auch zu mobilisieren. Sprich, man hat auch... Äh, Jugendlichen, die andere Aspiration, Frauen, die die wichtigste Stärke dieser Bewegung gewesen hat. Man hat kein, auf kein, äh, äh, auf, mit keinem Silber drauf eingegangen. Ja? Das heißt, äh, äh, wir haben eine Elite, die sagte, die, die Vertreter, die auch ein gewisser Charisma gewonnen haben durch den Hirak. Und wir erinnern uns alle an Bushashi, an, an, an Tabu und an Hassul und wie die alle hießen. Dennoch haben das, äh, fehlt es, glaube ich, an Mut, äh, ein, ein, ein, ein Modell, ein Entwurf zu machen, äh, wo man eben diese Demokratie, mit, äh, die ja gefordert wurde, mit aber mit Inhalt zu füllen. Was ist denn Demokratie, wenn wir von einem sozialen, ökonomischen Programm für eine Gesellschaft reden? Was für ein politisches System wir haben äh, wollen? Wie werden die unterschiedlichen Regionen vertreten? Wie wird ein, ein, ein ökonomisches Programm für ein, ein Algerien aussehen? Und da glaube ich, und die, die Reden, die wir gehört haben und äh, zu Teil auch teilgenommen habe, gesagt das erste Problem ist das Regime. Erstmal das Regime weg und dann reden wir, jeder kämpft für seine Ideologie. Dann haben wir die Islamisten, da haben wir die Berberisten, da haben wir und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein, ein, wichtiger, ein, ein wichtiges Argument, warum äh, es nicht geklappt hat. Und das Regime äh, hat natürlich diese, genau da, in diese Kerbe reingehauen und das ist ein Regime, das sich auskennt. Genau. Und Isabel kennt sich noch besser damit. <lacht> Vielen Dank, Rachid. Du hast ähm, viele spannende Punkte angesprochen. Ich habe mir kurz einen Satz, den du auf Französisch genannt hast, zu übersetzen, als du meintest, faire la Révolution faisant la fête, also eine Revolution feiernd äh, zu machen. Das wäre sozusagen das, ähm, was äh, nicht sozusagen uh, zum Erfolg dieser Revolution beigetragen hat. Ähm, also eins der Punkte, die du genannt hast. Isabel, ähm, ich würde gerne nochmal an dich diese gleiche Frage richten, ähm, nochmal mit der Bitte, ähm, die Perspektive des Regimes, mit der Perspektive des Regimes zu antworten. Also, ähm, welche Hindernisse der Herak überwinden musste, der Denkt man natürlich auch an die Natur des politischen Systems, ein System, das du sehr gut kennst. Und genau, ich würde gerne noch mal von dir wissen, warum es so schwierig war, dieses System zu reformieren, zu verändern. Genau, es ist ja so, dass das, was Rashid geschrieben hat, in einem ganz anderen Kontext unter Umständen trotzdem zu etwas geführt hätte. Aber wir haben hier, sind ein paar Sachen, glaube ich, zusammengekommen. Das eine ist natürlich die Natur des Regimes, das andere sind Kontextfaktoren und das dritte sind nicht die Natur des Regimes, die Natur des Systems, die Strategien des Regimes und die Kontextfaktoren. Und ich würde vielleicht bei den Kontextfaktoren beginnen. Wir hatten die Covid-Pandemie. Die hat es der Regierung ermöglicht, Einschränkungen von Freiheiten zu legitimieren. Es hat irgendwann keiner widersprochen, dass das nötig ist, dass man sich nicht überall bewegen kann. Und es hat im Irak einfach verunmöglicht, weiter auf die Straße zu gehen. Wir haben die steigenden Öl- und Gaspreise. Ich meine, Sophia hat vorher beschrieben, wie das ab 2014 schwieriger wurde. Aber die Devisenreserven waren immer noch so, dass es knapp ging. Und jetzt, seit letztem Jahr, ist es wieder deutlich besser. Und wir haben jetzt gerade gesehen, wie ähm, Steuern, die Ende 2021 beschlossen wurden, neue Steuern auf Nahrungsmitteln, auf Elektronika, die wurden sofort wieder zurückgenommen. Jetzt auch Subventionskürzungen äh, wurden wieder zurückgenommen. Und wenn man jetzt sehr zynisch sein will, kann man sagen, dass das algerische Regime jetzt in diesen Umständen ein Kriegsgewinner sein wird, ähm, wenn wir die Ukraine betrachten, weil jetzt ähm, natürlich als Öl- und Gasexporteur das extrem ist und man sieht auch schon, wie sich ähm, Spanien und Italien bemühen. Und ein dritter Faktor sind tatsächlich die externen Akteure gewesen, so ein Kontextfaktor. Ich möchte jetzt nicht so lange darauf eingehen, vielleicht kommen wir später zurück, und was zur Natur des Systems sagen. Ähm, Rashid, du hast es schon gesagt, es ist ein Rentiersystem, es ist ein System, in dem Loyalitäten und sozialer Frieden gekauft werden. Ähm, und es hat einen unglaublich mächtigen Tiefenstaat. Das heißt, es sind informelle, intransparente Macht- und Entscheidungsstrukturen. Allein das ist schon sehr schwer zu bekämpfen. Und dann kommt hinzu, dass Politik und Wirtschaft so miteinander verwoben sind, dass wenn man eine politische Transition verlangt, dann kann man ähm, man kann Wahlen haben, man könnte möglicherweise sogar relativ unmanipulierte Wahlen haben und trotzdem würde sich nicht wahnsinnig viel verändern. Man hätte dann wie so eine demokratische ähm, Glasur über dem Ganzen. Und wir haben das übrigens in Tunesien gesehen, was es bedeutet, wenn es tiefe wirtschaftliche Strukturen und Sicherheitsakteure gibt die gegen einen äh, Demokratisierungsprozess. Da hatten wir wunderbare Wahlen auf allen Ebenen ähm, und viele Akteure, eine wunderbare Zivilgesellschaft, die frei arbeiten konnte. Und trotzdem wurde es nicht demokratisch. Und dann ähm, muss man auch noch sagen, dass wenn man jetzt guckt zu Bouteflika's Anfangszeiten, existierten mehrere konkurrierende Machtzentren. Und wir haben dann klientelistische Netzwerke aus ähm, Militär, Verwaltung, Politik ähm, und Wirtschaft die sich darum umwandten. Und Bouteflika hat es geschafft, Bouteflika und sein Umfeld, irgendwann war es eher nicht mehr, weil er gar nicht mehr konnte, die anderen Machtzentren zu marginalisieren und hier insbesondere den mächtigen Geheimdienstchef ähm, Tufik Medien. Und damit hat sich 2019 eine Situation, die, glaube ich, so in dem Zeitpunkt einmalig war geworden, nämlich man hatte eine Zielscheibe. Man wusste, die Buteflikas, das sind die Korrupten, ähm, die haben die Fäden in der Hand und die müssen weg. Und vorher und nachher ist es deutlich schwieriger, eine Zielscheibe zu finden. Und ich glaube, das ist, dieses System ist so, wenn man will, so amorph, so schwierig zu fassen ähm, in seiner Art. Und der Tiefe start so tief, dass das für jede Protestbewegung, auch wenn sie Rashid jetzt organisierter gewesen wäre, ganz schwierig gewesen wäre, dahin zu kommen, zu einer politischen Transition. Vielen Dank, äh, Isabel, du warst auch äh, sehr konzise. Ähm, wobei ich auch gerne noch mal da hinzufügen wollte, dass eines der ähm, der Forderung des Herak äh, sehr schnell der Satz war, ga", sie sollen alle gehen. Und ich denke, das ist sozusagen auch sehr interessant, dass die Bewegung tatsächlich ähm, das Gefühl hatte, letztendlich sind sie, sind sie alle korrupt, sie sind alle verantwortlich. Und das ist sozusagen das Interessante, wie wir von, einem, von einer Forderung gegen das fünfte Mandat zu, einem Radikal, zu einer Forderung nach einem radikalen Wandel des gesamten politischen Systems Aber gegangen darf ich sind. Wir ja, haben doch wahnsinnig viele profitiert, wenn du sagst, alle müssen gehen, bis zu welcher Ebene. Wenn du ein System hast, was so vertikal organisiert ist, dann ist es ja so, dass auch die Unternehmen, und Rashid hat das ja auch ein bisschen beschrieben, irgendwann die Veränderung nicht wollen, weil es immer noch genug gibt, die profitieren. Entschuldige, mm. dass, dass ich, aber das ja, ist ja. wahrscheinlich genauso eines der, der Probleme mit diesem undefinierten Alle sollen gehen. Wo hört das alle auf? Absolut, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, genau, vielen Dank auch nochmal, dass du ähm, über, ähm, die, ja, über die Tatsache gesprochen hast, dass auch während der Pandemie das Regime, oder du hast es angesprochen, angerissen, dass das, das Regime natürlich während der Pandemie auch äh, angefangen hat, ähm, eine repressive Strategie an den äh, Tag zu legen, beziehungsweise deutlich vor der Pandemie, natürlich mit der Machtübernahme von ähm, ähm, Generalstabschef Gayt Salah. Äh, es gab mehrere Formen von Repressionen, ähm, können gleich nochmal mal intensiver darüber sprechen, aber ich würde gerne von Salah ähm, wissen, wie die Diaspora, die ja von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt hat äh, und vor allem im Kontext der Pandemie noch mal ähm, ähm, ja, an Wichtigkeit gewonnen hat, wie sich die Diaspora ähm, organisiert hat. Ähm, vielleicht kannst du uns schildern, auch aus deiner Erfahrung im Herak Berlin, ähm, wie ähm, genau, welche Ein also kannst du uns Einblicke geben, sozusagen, aber auch sozusagen auf transnationaler Ebene. Ja, also die Diaspora äh, spielt seit Beginn der Bewegung äh, eine wichtige Rolle. Äh, in ihren äh, Anfängen integrierte sie mit der äh, Bewegung äh, und wir erlebten die große äh, sozusagen Dynamik, die äh, die Versammlungen der Algerier vor den algerischen Botschaften und Konsulaten in alle Weltstaaten kennzeichnete. Äh, viele Algerier reisten sogar jedes Wochenende nach äh, Algerien, um an den äh, dortigen großen Demonstrati Demonstrationen teil teilzunehmen. Danach äh, begann äh, die Diaspora sich äh, zu organisieren und an jedem Sonntag zu versammeln. Wir waren und sind sozusagen der, die Botschafter der hirak bewegung im Ausland. Die Diaspora ist das sozusagen Binderglied zwischen dem algerischen Volk zu Hause und in der übrigen Welt. Und die Diaspora spielte quasi die gleiche Rolle, die ihre Vorfahren während des französischen Kolonialzeit spielten, um die Unterstützung und die Sympathie der Völker der Welt in ihrem Kampf für einen friedlichen Regime, Regimewechsel zu erringen. Und als die Demonstrationen aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt, eingestellt wurden, spielte die Diaspora eine wichtige Rolle, bei der Aufrechterhaltung äh, und die Kontinuität der hirak bewegung äh, weil äh, wir gemäß den Sicherheitsregeln äh, demonstri demonstrieren könnten und äh, die, die, die Fackel der, der hirak bewegung hochhalten konnten. Also äh, die Rolle der Diaspora ist heute äh, wichtiger denn je, äh, seit die Demonstrationen und äh, Kundgebungen in Algerien vom Regime verboten wurden. Und, äh, politische Aktivitäten in Algerien durch vom Regime gegen die Algerier verhängten äh, Repressionen äh, fast zum Erliegen gekommen sind. Somit bleibt äh, nur die, die Diaspora, auf die sich das äh, algerische Volk äh, verlässt, äh, um, um dieses Regime unter Druck zu setzen, äh, damit es ähm, seinen Forderungen nachkommt. Und zu deiner Frage, wie die äh, Diaspora äh, sich organisiert, ich denke, äh, nachdem die Diaspora im ersten Jahr in ihren Versammlungen spontan und noch unorganisierter auftrat, ist sie jetzt organisierter und koordinierter geworden. Die Aktivisten kennen sich besser untereinander, was im ersten Jahr noch nicht der Fall war. Die Aktivisten, die auf dem Feld geblieben sind, haben gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und wir sind zu einer Familie geworden. In der Bewegung ist ein, ein, ein, ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. In Herak Berlin, neben dem symbolischen Sonntagsmarsch, was du vorhin erwähnt hast, der am kommenden Sonntag zum 160. Mal infolge einer Unterbrechung stattfinden wird, vermittelt die Herak Berlin-Gruppe zum Beispiel, den Algeriern auch die Hoffnung, dass die Revolution weitergeht. Und wir werden niemals aufgeben, bis die Forderungen des algerischen Volkes erfüllt sind. Wenn es um die, genau, ja, zusätzlich, wir machen auch Veranstaltungen online, wie das heutige zum Beispiel Treffen. Was aber der, den Chirag der Diaspora außerhalb Berlins betrifft, so hat sich die Diaspora auch sehr besser organisiert als zuvor. Treffen, Koordination und äh, Austausch sind äh, für die ähm, Algerische Diasporas in der ganzen Welt zu einer äh, Selbstverständlichkeit geworden äh, und der neben zahlreichen Ständen vor dem Menschenrechtsrat und den algerischen Botschaften und den Kundgebungen, die hier und da organisiert werden, leistet die Gemeinschaft oder die Diaspora hinter den Kulissen eine enorme Arbeit, die ist die es in der Welt und äh, innerhalb der Menschenrechtsorganisationen zu kommunizieren gilt, damit äh, alle Menschenrechtsverletzungen, in die in Algerien stattfinden, äh, Gefängnisstrafen zum Beispiel für Aktivisten und Journalisten international äh, bekannt werden. Jeder macht seine Arbeit auf unterschiedlicher Weise. In Europa zum Beispiel und Nordamerika wurden viele Menschenrechtsvereine gegründet, um die algerische Bewegung zu unterstützen. Ich denke, die Versammlungen sind jetzt gut koordiniert. Es gibt viele Initiativen, die versuchen, ausnahmslos alle Algerier zusammenzubringen. Vielen Dank, Salah. Ich habe vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage an dich. Ähm, du ähm, oder Wir haben ja schon erwähnt, dass der, das Regime in letzter Zeit äh, den repressiven Kurs immer verschärft äh, und wir haben auch in letzter Zeit ähm, von Aktivisten aus, dem, aus der Diaspora gehört, die nach Algerien zurückgekehrt sind und äh, zum Teil äh, verhaftet wurden. Ähm, welcher Preis muss die Diaspora für dieses Engagement zahlen? Wie geht ihr damit um? Ja, tatsächlich, das algerische Regime versucht auf jede Weise, Aktivisten in, auch in der Diaspora einzuschüchtern und zu bedrohen. Wir erinnern uns an das von, von der damaligen Regierung vorgeschlagenen Gesetz, das sich darauf bezieht, Algerien und Algerierinnen, die gegen das Regime sind, ihrer algerischen Staatseingehörigkeit zu entziehen. Aber nach dem Druck auf das Regime wurde dieses Gesetz zurückgezogen, und das Regime hat vor kurzem eine Terrorliste von politischen Aktivisten veröffentlicht. Und die, ich denke, die Aktivisten in der Diaspora drohen bei ihrer Rückkehr zum Beispiel ins Heimatland, Festnahme und Inhaftierung. Dem algerischen Regime genügt es, einen Beweis dafür zu finden, dass, die, äh, dass, dass sie einen Chirak-Banner hochgehalten haben, um sie gemäß dem neuen Gesetz äh, der Bedrohung der nationaleinheit und Sicherheit zu beschuldigen. Also vor zwei Wochen, ja, wie du gesagt hast, wurde ein, ein, ein Aktivist, der Suenia aus Kanada festgenommen, äh, der äh, genau und, und, und äh, vor ein paar Tagen war auch ein Aktivist aus Frankreich, äh, auch fest, fest, festgenommen am, am Flughafen. Also das ist der, der Preis, den die Aktivisten hier in der Diaspora bezahlen. Es ist für uns äh, schwierig, ja unmöglich in ein Heimatland zurückzukehren, um, ihre, um unsere Familien zu besuchen, solange dieses System äh, besteht. Das Regime bedroht sogar auch und erpresst auch die Familien der Diaspora-Aktivisten äh, Diaspora im Heimatland, damit äh, ihren friedlichen Kampf äh, zu beenden. Mhm. Ja, danke, Sarah, für diese für diese Darstellung. Du hast auch noch mal ganz anschaulich ähm, erklärt, wie das Regime tatsächlich jetzt immer mehr versucht, jegliche Form von politischem Aktivismus im In- und Ausland zu kriminalisieren. Und hast auch diesen Artikel 87 angesprochen, ähm, der tatsächlich politische, also jede Form von politischer Opposition de facto als, äh, als ähm, Terrorakt ähm, ähm, ja, deklariert, was ein sehr gefährlicher Shift ist. Ähm, und ich denke auch, dass das Regime sich äh, ja, von Praktiken in der Vergangenheit inspiriert hat in den 90er Jahren, aber auch natürlich von seinen Nachbarstaaten beispielsweise auch oder von Staaten aus der Region wie Ägypten inspiriert hat. Das ist ein sehr gefährlicher Trend. Ähm, Sofian, angesichts dieser ähm, immer willkürlicher werdenden Repressionen, ähm, wie bewertest du eigentlich die Rolle der internationalen Gemeinschaft und insbesondere die Rolle der BRD im Umgang äh, mit dem algerischen Regime? Ähm, ja, das ist eine wichtige Frage, die von Anfang an auch eine große Rolle gespielt hat auf der Straße 2019. Ähm, und was ganz interessant war, war, dass sich viele Regierungen sehr stark zurückgehalten haben, auch aus Europa. Ähm, auch die französische Regierung, die ja eigentlich sehr eng mit dem algerischen Regime verzahnt ist und gute Verbindungen nach Alger hat, immer noch seit der Unabhängigkeit, ähm, haben sich äh, äh, für ihre Verhältnisse zurückgehalten. Aber sobald es Kommentare gab, also wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, dann hat zum Beispiel Macron, der französische Präsident, irgendwann vor dem Sturz oder vor dem erzwungenen Rücktritt Bouteflikas sozusagen signalisiert, dass er den Vorschlag des Regimes, dass Bouteflika nach einem Jahr sozusagen zurücktritt und hat sozusagen gesagt, dieser Vorschlag sei, eine Kompromiss, sei ein Kompromiss, den das Regime vorgeschlagen habe und der sei ja gut. Das sei ja eine Möglichkeit, um diese Krise zu beenden. Die Reaktion auf der Straße war ähm, eindeutig und zwar sofort hat man diesen Kommentar als äh, ähm, als Unterstützung des Regimes wahrgenommen und eben schon gespürt, das Regime wird bekommt Unterstützung von gewissen anderen Staaten und auch eben auf da das Regime selber ähm, Jahrzehntelang immer mit diesem Argument ausländischer Einmischung argumentiert hat, war, für, war auch für ausländische Regierungen oft klar, man muss sich bei Algerien öffentlich zurückhalten, wenn man in irgendeiner Form Beziehungen zu diesem Regime äh, behalten möchte. Und das algerische Regime ist, es ist sehr interessant, die haben immer wieder versucht, jetzt nicht die Schweiz zu spielen, aber haben Beziehungen zu, zu vielen Staaten aufrechterhalten. Zum Beispiel im Syrischen Bürgerkrieg hat das Regime Kontakte nach Damaskus offen gehalten und hat immer mal wieder versucht, auch aus Pragmatismus und aus Eigeninteresse, äh, da gewisse Kommunikationskanäle offen zu halten. Und die Reaktion der Bundesregierung war auch relativ interessant, denn man hat sich komplett zurückgehalten. Ähm, allerdings äh, äh, war für den Hirak klar, für die Opposition klar äh, und für Beobachterinnen eben auch klar, äh, dass das einfach auch eine ganz pragmatische Entscheidung ist. Man will es sich weder mit möglichen neuen äh, oppositionellen Eliten verscherzen noch mit denen, die aktuell noch an der Regierung sind. Das war sozusagen der Stand 2019. Ähm, was aber auch ganz klar auf der Straße zu sehen ist zum Beispiel, äh, ist, dass grundsätzlich äh, das Regime in Algier äh, heftige Unterstützung aus dem Westen bekommt. Nicht nur aus dem Westen, aber fokussieren wir uns mal darauf. Ähm, der algerische Polizeiapparat äh, fährt Mercedes. Der wird von, wird von Daimler ausgerüstet. Es gab 2010, Massive Rüstungsdeals zwischen der Bundesregierung und Algerien, in der erstmals quasi Deutschland als ein großer, wichtiger Rüstungslieferant für Algerien auf der, auf der Bildfläche erschien. Und da kann man jetzt darüber streiten, ob die Ausrüstung von Polizeieinheiten mit Fahrzeugen und anderen Gegenständen, wie optronischen Geräten, Geräte, die für die, die, für die Überwachung der Grenzen zum Beispiel eingesetzt werden, ob man das mit Rüstungslieferungen gleichsetzen kann. Aber es ist definitiv eine Unterstützung für einen Sicherheitsapparat, ähm, der äh, in den 90er Jahren gezeigt hat, zu was er fähig ist. In den 90er Jahren war der Bürgerkrieg ähm, für zehn Jahre zwischen dem Staat und, und radikal-islamistischen Gruppen, äh, in dem der algerische Sicherheitsapparat äh, äh, äh, massive Kriegsverbrechen äh, begangen hat, sozusagen. Ähm, und wenn man sich die, die Signale, die kleinen Signale auf der Bundesregierung anschaut, auf dem Höhepunkt, nicht auf dem Höhepunkt, aber im Sommer 2019 sind ähm, nach Berichten von, von algerischen Militärexperten ähm, äh, Bausätze für Panzer aus dem Hause Rheinmetall nach Algerien geliefert worden. Schon vorher hat Rheinmetall eine Fabrik in Algerien aufgebaut und montiert da den Spürpanzer Fuchs, seit mehreren Jahren schon. Das ist ein Deal, der schon, der schon länger läuft. Aber das Signal, wenige Wochen nach dem Sturz Bouteflikas quasi einen neuen Deal einzufädeln und ähm, Bausätze für einen weiteren Panzer, in dem Fall der Boxer, zu liefern, ist schon ein starkes Stück und zeigt irgendwie auch, ähm, dass die, das ist der Bundesregierung in dem Fall, okay, äh, die Proteste haben ein bisschen nachgelassen, ähm, das Militär ist jetzt an der Macht, nachdem Bouteflika zum Rücktritt gezwungen wurde. Also macht man mit den Rüstungslieferungen weiter. Und das zeigt auch noch mal ganz klar, dass man, dass man in Berlin damals gesehen hat, okay, das Regime ist weiter an der Macht und hat diesen ersten Sturm überstanden. Ähm, und man beliefert das Regime weiter. Das ist schon äh, ein, ein politisches Signal, das eben auch ähm, in, in, in den Reihen der Opposition und des Jirag angekommen ist. Äh, man weiß ganz genau, ähm, wo die politische Unterstützung herkommt. Ähm, ja. Ja. Ich jetzt mal Danke, Sofiane, äh, das war auch sehr interessant. Ich würde gerne Isabel äh, einladen, auch das äh, zu kommentieren. Du bist ja auch eine hervorragende äh, Beobachterin der regionalen Dynamiken ähm, und ähm, ich denke aber auch, dass die Rolle des Auslandes im Prozess der Herrschaftskonsolidierung eine wichtige Rolle für das Regime gespielt hat. Genau, vielleicht kannst du das kurz kommentieren. Ich würde Sofian ein klein wenig widersprechen, weil ich hatte anfangs das Gefühl und ich war ein paar Mal auch in Brüssel, wo sehr viele europäische Diplomaten waren und man auch zu Algerien geredet hat, dass da schon eine gewisse Hoffnung war, dass sich wirklich fundamental etwas verändert. Und im Sommer 2019 war ja die Repression noch nicht so, wie wir sie jetzt später gesehen haben. Und vor allem war es ja auch noch so, dass es ging quasi, und das konnte man, wenn man Algerien besser kannte, vielleicht besser auseinanderdividieren. Aber es war ja so, dass erstmal die ganzen korrupten Leute festgenommen wurden oder denen man Korruption vorwarf. Also das sah, das konnte noch so aussehen und ähm, da will ich nichts verteidigen. Aber als würde das nicht unbedingt ähm, so richtig sich in die falsche Richtung konsolidieren. Aber ich, ich sehe es wie du, irgendwann ist man sehr pragmatisch geworden ähm, in, in, in allen europäischen Staaten. Aber ich finde, es gibt noch etwas, was bei Algerien spielt, was bei anderen Staaten weniger eine Rolle spielt, nämlich die Informationen, die rauskommen. Also ich kenne kaum einen Staat, jedenfalls nicht die beiden anderen, zu denen ich noch arbeite, zu denen wir so wenig Informationen haben, weil es einfach auch so schwierig ist für ähm, Journalisten, die jetzt nicht ähm, einen algerischen Pass haben und selbst wenn sie einen haben, dann haben sie vielleicht jetzt Hemmung zu gehen, aber ähm, nach Algerien zu fahren. Und ich fand das beim Irak, das muss man nochmal sagen, unglaublich ähm, wie, wie soll ich sagen, speziell und erstaunlich und positiv anfangs, dass hier über eine Bewegung nur von Algerien berichtet wurde. Also es waren so gut, wie keine ähm, Ausländer, Ausländerinnen da. Aber um nochmal zurückzukommen zu, zu, zu den Reaktionen des Auslands. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, welche negative Rolle Vergleiche spielen. Also es ist so, dass ganz oft verglichen wird und dann sagt man, na ja, die Repression ist ja nicht so wie in, wie in Ägypten, das ist ja alles relativ harmlos. Und dann darf man nicht vergessen, man guckt sich dann den Human Development Report an und siehe da, Algerien steht in Nordafrika am besten da. Also es gibt dann immer wieder diese, ähm, wie soll ich sagen, Ausfluchtsmöglichkeiten für ausländische Akteure, dass sie sich was Positives schnappen, gerade wenn so wenig handfeste Informationen, zu was eigentlich passiert, äh, äh, da sind. Vielleicht noch eine Sache zu den internationalen Beziehungen. Es ist sicherlich auch so, dass ähm, der, die Annäherung Israels ähm, an, ähm, an äh, umgekehrt, Marokkos, an Israel oder Israel, Marokkos, dass das natürlich auch gewissermaßen ähm, das algerische Regime etwas davon profitiert hat, weil die algerische Bevölkerung reelle Ängste hat. Und auch, auch natürlich Sympathien, sodass quasi ein ganz klar äußerer Feind, also auch die Krise mit Marokko grundsätzlich, sodass quasi der äußere Feind äh, die Bevölkerung dazu bewegt, stärker zusammenzustehen. Und man sieht die Gefahr, äh, die von außen kommt. Und das wird natürlich auch hochgespielt. Und das ist vielleicht etwas, äh, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, ein, zwei Sätze zu den Regimestrategien zu sagen. Nawal, wolltest du das jetzt schon oder wollen wir nachher noch? weil da gibt es für mich noch so zwei, drei Sachen, die nicht zur Sprache gekommen sind, nämlich das Spielen mit Ängsten. Genau. Mhm. Wenn, du, wenn du schon dabei bist, mach okay. das doch weiter, genau. das Also die Angst vor der externen Einmischung, darüber haben wir schon gesprochen. Und die Angst aber, die geschürt wird vor Unterwanderung durch Islamisten des Irak, die letztlich teilweise, glaube ich, doch ganz stark die säkularen, ähm, und, und, und islamistische Akteure auseinanderdividiert habe. Und was mir auffiel, es gab eine gewisse Zeit, in der das algerische Fernsehen unglaublich viele ähm, Filme zu den 90er Jahren und zu der Gewalt in den 90er Jahren gezeigt hat. Und ich denke, das war auch so eine, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Wenn ihr jetzt nicht von den Straßen geht, dann droht euch das wieder. Und ich glaube, mit Ängsten wird, wird, wird sehr geschickt gespielt, genauso wie mit Feindbildern und Projektionsflächen. Und da, da spielt eben der Nachbar auch eine große Rolle. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt so nochmal zu einer internen Debatte Rashid und Sofiane würden gerne, würden gerne darauf antworten. Vielleicht, Rashid, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Bin ich zu hören noch? Ah, gut. Ähm, ja, äh, gerade der letzte Punkt von Isabel. Ich meine, wir erinnern uns, dass Uyagh ja als Premierminister noch im Parlament gesagt hat, wenn ja nichts aufhört, passiert uns wie Syrien, wie Libyen. Die Beispiele waren immer da. Äh, gleichzeitig glaube ich, diese Ängste waren jetzt nicht so groß innerhalb der Bevölkerung. So wie ich es erlebt habe, ich bin auch mitmarschiert, weil... Ähm, wir haben es mit einer Generation, äh, auch, die auch die Manipulation der 90er Jahre verstanden hat. Und gerade diese Friedfertigkeit, diese Friedfertigkeit inklusive der islamistischen Friedfertigkeit, die waren auch friedlich, äh, die haben auch ihre Lehren gezogen. Ähm, äh, glaube ich, kein Gewalt. Es, es ist nichts passiert. Zwei Jahre, ein Jahr lang, jeden Freitag, jeden Dienstag, ist nicht mal ein, jemand, was weiß ich, wehgetan worden auf der Straße. Nix. Ja? Und das hat mit diesem familiären Charakter der, der Bewegung zu tun, wie gesagt, bei geht in Familie demonstrieren. Das, ich glaube, das Argument ist ja, aber wo du, Recht hast und ich glaube im Nachhinein ideologisch, dass die islamistische, gerade die Rashad, eine, ein Faktor der Spaltung der Bewegung war. Sie haben ihre Strategien geschmiedet, sie haben in Universitäten rekrutiert, Sie am Ende des Tages waren sie so präsent und äh, das haben auch viele Aktivisten mitgekriegt und sie haben eine Agenda im Vergleich zu diesen anderen Massen, die haben eine Agenda und das hat wusste, das Regime zu, äh, äh, zu instrumentalisieren, in der Tat. Und, äh, und dann blieb eine Region, die gefährlich war, nämlich die kabylei und die hat man verbrannt. Und dann ist Schluss. Also bei äh, der Rest der Bevölkerung hat man mit dieser Angst, der, der ist das Islamismus. Wie gesagt, Rashad ist nicht unschuldig in der Spaltung der Bewegung äh, und die andere Sache, eine direkte Repression und da kam dieser äußere Pfand wieder, weil das waren die Marokkaner laut Propaganda und so weiter und so fort. Ne? Und dann hat man diese Region, gerade durch diese Lünche und die da passiert ist, eine ganze Region lahmgelegt, letztendlich. Danke. Ja. Darf ich direkt weitermachen? Ja, bitte, Sofian. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich mal ein bisschen Bezug nehmen wollen zu Ägypten und Tunesien und zwar aber nicht in dem nicht in dem Kontext dass man jetzt hier Länder und Fälle vergleicht, sondern mit dem expliziten Ziel, ein bisschen Regierungstechniken äh, zu vergleichen, ähm, weil man, man schaut ja schon auch auf der Regierungsebene voneinander ab und guckt, wie reagieren Regimes in einem autoritären Kontext auf Protestbewegungen oder auf revolutionäre Momente. Und ähm, zum Beispiel 2019 ähm, gab es ganz oft das Narrativ in der westlichen Presse, auch Algerien ist aber spät dran, 2011. Äh, gab es irgendwie äh, ganz viele Volksaufstände in mehreren Ländern der Region, aber in Algerien nicht. Und die sind aber spät dran. Und dazu würde ich mal kurz ein bisschen in die, in die Geschichte zurückschauen wollen, ähm, um einfach auch noch nochmal zu betonen, ein bisschen konkreter und möglichst kurz, ähm, dass der Aufstand 2019 eigentlich sehr deutlich zeigt, wie die algerische Gesellschaft kollektiv aus der eigenen Vergangenheit und aus der Vergangenheit in der Region seit 2011 gelernt hat. 1988 gab es, ein Volksaufstand mit einer, mit dem Ergebnis einer demokratischen Transition. Die ist schiefgegangen, ähm, eben weil wir da eine Situation hatten, die eher mit 2011 vergleichbar war. Die einzige organisierte Opposition oder die einzige stark opposi organisierte Opposition, das waren die Islamisten, radikal Islamisten. Die haben die demokratischen Wahlen 1990 und 91 ähm, gewinnen können. Ähm, und, haben, ähm, und, und das hat dann die Armee Anfang '92 dafür genutzt, äh, den Wahlprozess abzubrechen und äh, sozusagen dieses demokratische Experiment abzubrechen. Das Resultat, die Details erspare ich uns jetzt mal, waren zehn Jahre heftiger, heftiger, blutiger Bürgerkrieg. Und in den Jahren äh, rund um 2011 haben auch mehrere, mehrere noch an der Macht klammernde Regimes in der Region gesagt, wenn ihr weiter demonstriert und ihr Demokratie oder demokratische Prinzipien wollt, Partizipation, dann passiert mit euch das, was in Algerien in den 1990er Jahren passiert ist. Und da ist Syrien dann ja reingerutscht. Libyen sozusagen auch, der Jemen auch irgendwie in anderen Kontexten. Aber man hat sozusagen offensiv mit dem algerischen Beispiel gespielt. Und Algerien hat dann wiederum, oder das algerische Regime hat dann 2019 ähm, quasi das gleiche fast wieder aufgemacht. Wenn ihr Demokratie wollt, schaut, was passieren kann. Und mit diesen Ängsten ähm, spielen die Regimes in der Region konsequent, immer wieder. Und 2019 hat man aber eben in Algerien gewusst, diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Deswegen war da so klar bei vielen Leuten die, die das Selbstbewusste, mit dem Leute auf der Straße gesagt haben, nein, das ist die 90er Jahre, die islamistische Machtübernahme, das wird, das wird nicht passieren. Da waren sich Leute hundertprozentig sicher. Und eben auch die islamistische Opposition wusste das und hat sich teilweise eben auch anders verhalten und kompromissbereiter gezeigt. Rashad würde ich mal ausklammern, was das angeht. Aber man hat sozusagen gesehen, dass Regime hier durchaus sich gegenseitig auf die Finger schauen und dann so gegenseitige Referenzen eben auch öffentlich versuchen zu instrumentalisieren. Manchmal funktioniert das und manchmal eben nicht. Und 2019 hat Algerien gezeigt, dass es eben nicht funktioniert hat und dass das Land äh, eben sozusagen dieses Kapitel abgeschlossen hat. Deswegen war 2019 eben auch so spannend, weil wir mhm. nicht wussten, in welche Richtung geht die Reise. Ja. Und wie du ja selber schon gesagt hast vorhin, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie etwas war, dass das Regime massiv ausgenutzt hat, wenn diese Pandemie nicht ausgebrochen wäre. Wer weiß, in welche Richtung das Ganze gegangen wäre. Aber das war sozusagen der Moment, in dem das Regime wieder Oberwasser bekommen hat und in dem der Hirak in Algerien selber nicht wieder aufstehen konnte bis heute. Isabel, hast du ein, ein ja, Frage. Ich, ich, ich, ich teile das, was Sophia sagt und finde das auch sehr, sehr spannend zu sehen, dieses Learning, Political Learning, mhm. oder wie es sich nennt bei den Politologen, Diffusion of Ideas, also Ideen, die diffundieren. Aber was ich immer sehr spannend fand seit 2011 war, dass Tunesien in Algerien eigentlich nur von sehr wenigen als Erfolgsmodell gesehen wurde. Da hat sicherlich auch die Regierung ähm, und, und, und äh, quasi die staatliche mediale ähm, Inszenierung oder, oder Beschreibung dessen, was in Tunesien abgeht, also hat da eine Rolle gespielt. Aber ich glaube auch bei der Bevölkerung ist es nicht so richtig angekommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie viel das damit zu tun hat, dass man sehr stark nach innen guckt, die Referenzen aus der eigenen Geschichte nimmt und wie stark es auch damit zu tun hat, dass das Sozioökonomische ja in Tunesien und auch die Sicherheitslage äh, nach 2013, 2014 ja immer schlechter wurde, dass dann doch ein Bewusstsein da war, eigentlich geht es uns nicht so schlecht, und Tunesien, also mich hat es einfach immer frappiert, dass Tunesien auch vor dem Irak und vor allem während des Iraks nicht als Referenz in irgendeiner Weise genommen wurde, nur von ganz wenigen. Sehr ähnlich übrigens mit dem Sudan. In den Sudan ja. hat man auch ganz wenig geschaut. Aber vielleicht kann Salah dazu was sagen. Ich weiß es nicht, oder ähm, ja. ich gebe da, ähm, es hat mich einfach immer überrascht. Das ist ein interessanter Punkt, äh, Isabel, den du ansprichst und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir kurz diesen Kommentar erlauben kann, ähm, was der Herak eigentlich für die Gesellschaft bedeutete. Ich finde, wir haben jetzt heute im Laufe der Diskussion schon vieles gehört. Ähm, interessant ist, dass viele Algerierinnen diesen Herak als die Fortführung des Unabhängigkeitskrieges äh, wahrgenommen haben. Also von Anfang an sah man Slogans, äh, 1962 haben wir das Land befreit, 1900, äh, 2019 wollen wollen wir jetzt die, ähm, ja, wollen wir die richtige Freiheit er wieder erlangen. Es gab Slogans im Juli 2019, äh, das Volk möchte die Unabhängigkeit, ja, überall gab es Referenzen zu äh, Figuren des Unabhängigkeitskampfes, wichtige, ähm, also Kriegsveteranen wie die Mujahideh Jemina Buhirat äh, ähm, und so weiter waren präsent im Herak und sprachen von einer historischen Kontinuität zwischen diesem Kampf für Emanzipation und ähm, dem derzeitigen politischen ja, Widerstandsprozess. Das war eine sehr, sehr wichtige ähm, Referenz. Was ich auch glaube, wenn ich noch mal kurz den Bezug zu der Angst machen kann, ist, ähm, für viele war der Hirak auch der Moment, wo die algerische Gesellschaft sich wieder miteinander versöhnt hat. Ähm, und ähm, da tatsächlich... Die Ängste, die vom Regime immer wieder geschürt wurden, in dem Moment ähm, wurden sie sozusagen ähm, aufgrund dieses festlichen Charakters, aufgrund dieses friedlichen Charakters, den Rashid am Anfang auch geschildert hat, ähm, sie wurden sozusagen ähm, über den Tisch gekehrt und man sagte, jetzt haben wir uns wieder als Gesellschaft wiedergefunden. Nach 20 Jahren, wo keiner miteinander kämpfen konnte, sind wir alle kollektiv auf die Straße gegangen und ich denke, das ist sozusagen auch etwas, was man, ähm, und jetzt hoffe ich, dass ich nicht so viel äh, äh, über meine nächste Frage sozusagen äh, nehme, aber ähm, das wurde viel verhandelt. Also die Algerer haben in dem Moment, im Laufe des Hedak ihre eigene, ihre eigene Vergangenheit, die länger zurückliegende Vergangenheit des Unabhängigkeitskrieges, aber auch die blutige Vergangenheit des Bürgerkrieges mit sich verhandelt. Ja, Man hat sich wieder versöhnt und angeschaut. Und ich denke, das ist etwas, ähm, was ähm, als eine Errungenschaft ist. Und ich würde jetzt das als äh, ja, als äh, Opportunität nehmen, um ähm, zu meiner letzten Frage zu kommen und die ich äh, zunächst an Rashid stellen würde, weil natürlich können gerne das äh, alle kommentieren. Ähm, wir haben ja zu Beginn oder von einer ernüchternden Bilanz gesprochen, ja, von äh, einer sehr verschärften Repression, ähm, von äh, einer Wirtschaftskrise, die sich installiert hat, ähm, aber auch von Spannungen im Herak. Ähm, vielleicht kann Salah noch mal später etwas auch über die Diaspora sprechen. Also ähm, Themen aus, der, aus dem Bürgerkrieg, die wieder zurückgekommen sind, Polarisierungen, die wieder aufgetreten sind, ja, ähm, die Tatsache, dass man auch bestimmte Themen, wie Rashid gesagt hat, auf einen später verdrängt hat. Äh, wir sprechen jetzt nicht über die Rolle der Frauen, wir sprechen jetzt nicht über die sozioökonomische Orientierung des Staates. Also es sind viele ähm, ernüchternde Punkte, die wir hier gesehen haben und nichtsdestotrotz ähm, Denke ich doch, dass ähm, der Herr etwas erreicht hat. Und ich würde gerne, dass ähm, wie gesagt zunächst Herr Rashid etwas sagt, was sich vielleicht macht politisch verändert hat, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Was, ähm, genau, welches Transformationspotenzial haben denn diese Veränderungen auch ähm, mitgetragen? Äh, danke, Nawal. Ich, ich denke, die, die, die drei Instrumente des Regimes und dies seit 1962 waren äh, drei eben. Zum einen dieser Verteilungskompetenzen, die er hat, aufgrund von Renten, von reiches Land und, und so weiter. Das, das, äh, äh, das ist ein wichtiges Instrument. Äh, deswegen würde ich auch, wenn wir über Zurückdatierung dieser Revolution auch äh, wie Sophiane vorhin auf 14 etwa, da beginnt etwa das, äh, die, die Verschiebung innerhalb des, des Regimes und innerhalb der, der Gesellschaft. Ähm, und das Zweite und das war nicht äh, sozusagen nicht vorhanden in 1919, also das äh, also 2019. Das war wie gesagt, äh, er konnte nicht agieren. Das Zweite ist äh, über diese Ängste. Das ist ein wichtiger, richtig ein wichtiges, äh, ein wichtiger Faktor. Übrigens benutzt auch vor zweit, äh, vor dem Bürgerkrieg, vor dem Bürgerkrieg. Äh, wir in Algerien wussten, ach, die, die, die, die Leute aus dem Osten, die Leute aus dem Westen, die Leute aus dem und so weiter, diese klanisiertes Algerien, die sie als 1980 als Separatisten, die haben Koran verbrannt und dieser Diskurs war immer da. 2001 noch starben 129, 128 junge Leute in der Kabylei. kein Algerier wusste das scheinend. Ja? Oder äh, äh, es wurde, äh, die wurden... Äh, im, Im Parlament als Voyou, als, als sozusagen äh, äh, äh, unerzogene Jugendliche und, und sie haben es, den Tod selbst. Äh, aber das hat auch der Herak überwunden. Das, das, wie du das gerade zusammengefasst hast, äh, äh, die, die äh, Berberflagge war von, von Süden noch Oben in den Norden, Osten und Westen äh, und so weiter und so fort getragen. Und das hat dem Regime Angst gemacht. Ne? Auch wenn ein General versucht hat, diese Flagge genau zu verbotten. Ne? Das hat nicht hingehauen. Äh, äh, äh. Und das Dritte. Äh, äh, äh, eben diese, äh, diese Spaltung, die man dann ersetzt hat, versucht man die Gesellschaft zu spalten, es hat nicht hingehauen, da hat man ein, ein, die Angst aus vom, vom Außen gesucht, nämlich die marokkanische, die israelische äh, äh, äh, und so weiter äh, äh, Angst. Insofern wir haben, den, der dritte Element ist, womit das Regime sich immer legitimiert hat, war diese Revolution, dieser, dieser Befreiungskrieg, wie du sag, hast gerade gesagt hast, im Prinzip die, Alten, das, die Straße hat es geschafft, die, die, diese Geschichte zurückzugewinnen, diese Geschichte zurück sich an, anzueignen und äh, der 1. November 19 wurde auf der Straße gefeiert und nicht offiziell, ja, äh, 2019. Äh, insofern, man hat dem Regime alles entzogen. Der hat kein Geld. Und diese Ängste hat er, äh, dass die Straße hat die weggefegt und äh, die, die, die die die die die die historische Legitimität äh, existierte auch nicht mehr. Insofern, ähm, äh, das sind äh, wichtige Elemente, äh, zu um jetzt die Zukunft ein bisschen perspektivisch zu schauen. Leider ist ein Element zurückgekehrt, nämlich Öl ja äh, äh, nicht zuletzt durch die Ukraine aber auch äh, schon vorher äh, begann es schon und äh, Isabelle hat es schon äh, äh, vorhin gesagt die die ganze äh, Restriktiven der F loi de finance äh, wurden zurückgenommen und dann werden äh, auch äh, die für Arbeitslose einfach äh, äh, so viel Geld verteilt und so weiter kleiner Renten sozusagen verteilt und das ist ähm, das ist die Angst dass das Regime äh, sich wiederfindet. Allerdings, der Irak hat es geschafft, die Fragmentierung stärker als äh, durch den Bürgerkrieg zu schaffen. Innerhalb des Regimes, wir haben immer noch 30 generelle im Gefängnis und das war nicht in den 90er Jahre. Immer noch 30 generelle. Das Regime, innerhalb des Regimes hat noch keine Stabilität stattgefunden. Ja, es hat Stabilität nach außen vielleicht stattgefunden, aber intern Definitiv nicht. Und ich gehe davon aus, dass dies, sogar dieser Präsident nicht alle Fragmente. Wir haben einen Rückkehr der Clique der Generelle der 90er Jahre zurück und die sind die Hardliner, wo eigentlich dieser Präsident keine Rolle spielt und er keinen Platz äh, im Prinzip findet. Insofern, äh, die, äh, das ist schon, es hat schon das Regime in seine interne Struktur. Äh, tiefer erschüttert als als das Regime wahrnehmen, äh, es wahrnehmen äh, ha, äh, haben will. Und das zweite ist die Repolitisierung. Wir haben eine Phase von Buteflicke erlebt, wo das Geld war vorhanden. Die Jugendliche haben äh, leicht Zugang zu, zu, zu Krediten und sind ja alle in, an an, an, Werkel an und so weiter an äh, äh, Geschäfte machen. Und jetzt haben wir eine R Rückkehr des, der, der, der, des Politischen. Und dann, äh, das ich glaube, das dauern wird. Und dann dieser Diaspora ist auch ein Element, was wo ich glaube, äh, da kann das Regime nicht viel tun, kann einschüchtern, ja einschüchtern, aber ich glaube, das ist ein großer Angst, wenn eben solche Gruppen wie in Berlin, wie in Wien, die auch sehr aktiv sind, wo, woanders auch aktiv sind, auch der Einfluss doch auf das europäische schlechtes Gewissen äh, äh, spielen können. Und das ist auch äh, zum Nachteil äh, des Regimes. Insofern, der Irak hat schon einiges erreicht. Und ich glaube, äh, sobald die, die äußeren äh, Faktoren, damit meine ich richtig die Pandemie, was äh, das... das da es eine spontane Bewegung war, ist es, sehe ich, immer noch möglich, dass es wieder zurückkehrt. Und das war nicht ein Protest wegen Hunger und, und Ähnlichem, das heißt auch der Rückkehr des Öls wird es wahrscheinlich nicht so, äh, äh, nicht so wirklich verhindern können, weil wir eine, ein Volk haben, der seine Stärke entdeckt hat. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, äh, Rashid. Äh, wir sind auch jetzt äh, mit einer Stunde äh, schon vorbei. Ich hätte gerne trotzdem äh, die Einschätzung von äh, den drei anderen Panelisten, falls ihr das gerne machen möchtet, äh, Isabel, Sofiane oder Salah, äh, was eurer Meinung nach äh, geblieben ist vom Hirak äh, und äh, wie ihr vielleicht zukünftige soziale und politische Kämpfe äh, äh, seht. Ich würde ganz kurz versuchen, ähm, also ich würde mich auf jeden Fall anschließen. Wir sehen auf jeden Fall, dass, dass äh, die Gesellschaft ist politisiert worden. Ähm, und das eben nicht nur aufgrund, also das algerische Regime hat, sobald der Ölpreis hoch ist, eben Möglichkeiten, sich einen sozialen Frieden zu erkaufen. Das war jahrelang nicht möglich. Aktuell ist es wieder möglich und man sieht auch, dass sie das halt versuchen sofort zu tun. Das ist auf jeden Fall quasi ein Hindernis. Aber wir haben es trotzdem mit einem mit, mit einer Gesellschaft zu tun, in der große Teile, die vorher nicht politisiert waren, überhaupt nicht und sich eben auch wegen der 90er Jahre des Bürgerkriegs und des heftigen Blutvergießens komplett aus diesem Bereich zurückgezogen haben. Das ist heute anders. Aber auf deine Frage von vorhin würde ich noch mal kurz zurückkommen mit diesen mit diesen Slogans, die 2019 auftauchten, ähm, mit der Forderung nach Unabhängigkeit. Das Beeindruckende daran ist im Prinzip, äh, also die, die alten Schriften von Franz Fanon, französischer Philosoph und jemand, der eben auch aktiv in den in den Algerischen Befreiungskrieg involviert war und für die FLN gearbeitet hat zeitweise. Und sein Hauptwerk Quasi und kurz vor Algeriens Unabhängigkeit 1961 erschienen, die Verdammten dieser Erde. In diesem Buch ähm, sagt Franz Fanon eigentlich schon oder sagt sozusagen voraus eine, eine, eine, eine Aussicht, die ja die nicht schön ist und im Prinzip sagt, die Unabhängigkeit ähm, wird keine wirkliche Unabhängigkeit sein, denn eine neu entstehende nationale Elite wird die französische Kolonialelite ersetzen. Sie wird keine das System nicht ersetzen, sondern sie wird lediglich die Elite ersetzen. Und das ist äh, äh, das ist ein Keypunkt, ein ein, ein ein Schlüsselaspekt einfach erstmal vom analytischen her. Womit haben wir es eigentlich zu tun? Und der Punkt ist heute in Algerien äh, viel bekannter, viel populärer. Das ist keine es ist keine Minderheitenmeinung mehr sozusagen, sondern man sieht irgendwie die Parallelen zwischen, äh, zwischen diesen Systemen. Und man sieht, dass da ein, ein, ein Regime und Klicken an der Macht sind, die im Prinzip die französische Kolonialmacht ersetzt haben und keine Revolution äh, im engeren Sinne durchgesetzt haben. Und das ist ein beeindruckender Aspekt, absolut beeindruckend. Vielen Dank, Sofiane, auch, dass du nochmal, Fanon, die Debatte mit reingebracht hast. Ähm, ähm, Salah und Isabel, möchtet ihr nochmal gerne, nochmal etwas darüber sagen? Also, dass angesichts der Tatsache, dass, wie gesagt, die strukturellen Gründe für den Hedak äh, immer noch da sind. Also, wir haben es besprochen, die, ähm, die, soziale, äh, die sozialen Probleme sind immer noch da, die Perspektivlosigkeit der Jugend, die sich auch in... Form von massiver Migration äh, ins Ausland legal oder illegalisiert ähm, äußert, ähm, aber auch ähm, das tiefe Misstrauen gegenüber das Regime, das es eben nicht vermocht hat, trotz dieser verschiedenen Strategien, die wir im Laufe des Abends diskutiert haben, ähm, das nicht vermocht hat, seine Legitimität wiederherzustellen. Ähm, genau, trotz, also angesichts all dieser all dieser Gründe, die immer noch vorhanden sind, ähm, wie, wie seht ihr die zukünftigen oder die Perspektiven für ein, ähm, ja, für, für zukünftige Kämpfe und ähm, genau, was hat der Herak tatsächlich für die Gesellschaft letztendlich äh, vollbracht? Vielleicht Salah? Ja, also ich stimme auch den äh, beiden, Rashid und äh, Sofian äh, zu, zu, was sie gesagt haben, dass äh, ähm, Hierarch äh, ziemlich viele, äh, vieles erreicht hat und äh, für mich äh, äh, die Situation aktuell ist, es äh, halt alles auf Eis gelegt. Das Regime hat es geschafft, jetzt dieses Gleichgewicht zu sich zu ziehen mit Gewalt. Aber er hat es nie geschafft, jetzt die Algerier zu überzeugen, dass sich jetzt die, Meinung, die Meinung der Bevölkerung sich ändert. Daher ist die Frage der Zeit das ist auch für das Regime abhängig von der, von der äh, ja, Einnahme von Öl. Und Dark. das Einzige, was, äh, was eigentlich an, an das Volk anzubieten kann, äh, mir nicht. und daher, wenn die, äh, diese Mittel äh, erschöpft sind, äh, wenn wir wieder eine Krise haben, dass äh, äh, Erdölpreise äh, runtergehen, dann gehen wieder die Menschen auf die Straße. Und die sind schon jetzt immunisiert, äh, vorbereitet. Und äh, noch ein Punkt zu der Diaspora, wirklich eine wichtige Rolle jetzt zu spielen, versuchte wirklich dieses ähm, gemeinsames Projekt, politischen Projekt zu, zu vorbereiten, dass die Algerier, sobald sie auf die Straße haben, äh, passiert nicht das, äh, das Gleiche, was da, davor in vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, passiert ist, da, dass, dass wir keinen Plan haben. Und äh, ich denke, das ist die, die Sachen, äh, die parallel äh, laufen sollten. Einerseits, dass die Diaspora sich super gut organisieren und die Zeit jetzt einfach benutzt, sich gut zu strukturieren. Und das andere ist, dass halt das Regime, wir hoffen auch, dass bald wieder auf den Tiefpunkt steht und dann gehen die Menschen auf die Straßen und dann, und dann geht das von vorne an. Und ich glaube, das ist jetzt die, die zwei Sachen, die... Meiner Meinung nach, die äh, hoffentlich so, wie wir es wünschen, auch so äh, verlaufen werden. Ja, äh, Danke. ich denke jetzt vielleicht in sehr langen Horizonten. Also mhm. kurzfristig zu deiner ersten Frage würde ich sagen, ich sehe jetzt Stagnation, auch weil äh, die finanzielle Situation, die Devisenreserven, alles wieder etwas besser aussieht. Und ich glaube, dass in. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das dann halt ähm, der Regierung, dem Regime erlaubt, ähm, sich eine Weile durchzurusten, weiter durchzurosten. Aber was ich bin eine ähm, große Anhängerin und jetzt tatsächlich eher die lange Perspektive von Karl Mann, generationen Generation, ähm, Theorie des Soziologe, der ähm, sagt, dass die Sozialisation, also die einer Generation, eine große Rolle spielt. Und ich habe, in, während ich für meine Diss geforscht habe, immer gefragt, was denn die prägenden Ereignisse waren bei den unterschiedlichen Generationen. Für die einen war es die Boumedienzeit, die Hoffnung, für die anderen Boumedienz Tod. Für viele, ganz viele war es für die Alten natürlich noch der Unabhängigkeitskampf und dann für die jüngeren Generationen die Gewalt der 90er Jahre. Und jetzt denke ich an diese Jugendlichen oder Kinder eigentlich, die mitmarschiert sind im Irak. Und es ist vielleicht die erste Generation, die keine Gewalterfahrung gemacht hat, die die Erfahrung gemacht hat, ähm, es ist etwas passiert, was nicht in massiver Gewalt, also ich möchte nicht absprechen, dass es jetzt staatliche Gewalt und alles gibt, aber geendet hat und vielleicht ist das ein großer Hoffnungsschimmer, was aber nicht passiert ist. Und das führt vielleicht nochmal zurück zu dem, was Rashid am Anfang sagte. Ich glaube, es ist keine Erfahrung gewesen, dass Verhandlung zum Erfolg führt und Kompromisse. Also das, was in Tunesien vielleicht zu viel war, nämlich ein Riesenkonsens und dass da und die großen säkularen Parteien sich immer zusammengeworfen haben und gesagt haben, wir, ähm, also dieser Konsens ist wunderbar und dann letztlich keine Reformen stattfanden deswegen, weil man sich gegenseitig gestützt hat und nicht mehr reformbereit war. Das ist in, in ähm, Algerien ist da zu wenig da von dieser Kompromissbereitschaft. Und das ist vielleicht die Erfahrung, die diese Generation nicht gemacht hat, aber die wichtige andere hat sie gemacht. Und das heißt, ich bin längerfristig optimistisch. Vielen, vielen Dank. Das war auch ein schönes Schlusswort. Und ich freue mich auch sehr, Isabel, dass du am Ende nochmal die lange Langzeitperspektive angesprochen hast. Es ist, glaube ich, ein Fehler, den wir oft machen, wenn wir politische ja, oder politische Bewegungen uns anschauen, dass wir zu schnell glauben, dass sie ja, nach kurzer Zeit ihr letztes Wort gesprochen haben. Und ich denke, man muss sozusagen diese Prozesse in einem langwierigen historischen Prozess einordnen, um auch eben Effekte wie Politisierung, Netzwerkbildung, äh, Bewusstseins- ähm Bewusstseinsbildung, ähm, ähm, dass wir das sozusagen im Kopf behalten. Und ich denke tatsächlich hier an zwei Aktivisten, also einerseits der Dichter der, der, der Revolution, Mohammed Dajadid, der auch den Satz gesagt hat, äh, der Herrg ist eine Idee und die Idee stirbt nicht, eine Idee stirbt nicht. Das heißt, er mag jetzt wohl seit über einem Jahr im Gefängnis sein, ähm, aber äh, diese Idee lebt weiter. Und äh, ich denke aber auch an die äh, feministische ähm, Aktivistin Fatma Ussediq, äh, eine langjährige Aktivistin, die auch ähm, darauf hingewiesen hat, zu sagen, dass das, der Herak ein sehr kondensierter politischer Moment war. Ähm, aber dieser Moment war nicht alles. Dieser Moment, also sie hat es so ausgedrückt, unser Kampf ist für morgen. Also das war sozusagen ein kurzer Moment, wo wir uns als Gesellschaft wieder kennengelernt haben nach 20 Jahren äh, politischem Stillstand, wo wir uns auf der St wo sich die algerische Gesellschaft ähm, in die Augen schauen konnte, auch gelernt hat, dass ähm, man nicht sofort in Gewalt ausbrechen wird. Ja, das ist ja auch so ein Narrativ, das immer vom Regime geschürt wurde, dass die Algerier ähm, aufgrund ihrer Geschichte, ja, des, des Befreiungskrieges unter anderem, inhärent gewalttätig sein und auf einmal hat man gesehen, nein, das stimmt nicht. Das ist sozusagen ein, ein Narrativ, das man überwinden kann. Und ähm, ja, die Probleme sind immer noch da. Ich denke, wie ähm, wir das auch im Laufe des... Abends besprochen haben. Viele Themen müssen eigentlich noch verhandelt werden, aber der Herr hat glaube ich schon ähm, einen wichtigen Startschuss gelegt ähm, für ähm, ja die ähm, Bildung von Alternativen, von ähm, von Utopien, die sich sozusagen jetzt auch in kleinen Kreisen, in Netzwerken weiter ähm, weiter die weiter diskutiert werden. Ja, also ich ich denke an ganz viele Netzwerke, die sich gebildet haben und weiter trotz der Repression ähm, etwas produzieren. Ähm, deswegen ja, würde ich mich ähm, auch allen äh, Rednern bisher anschließen mit einer positiven, optimistischen Vision. Ähm, ich habe gesehen, dass es keine Fragen äh, im Chat gibt. Ähm, ich denke aber, dass es ähm, ein schönes Schluss, Schlusswort war. Es sei denn, jemand von euch möchte noch gerne etwas hinzufügen. Nein? Okay, dann äh, bedanke ich mich nochmal bei allen Gästen für diese wirklich sehr äh, interessante, äh, für diesen sehr interessanten Abend. Ich denke, wir haben viele Fragen angesprochen ähm, und ähm, ich denke, dass ähm, es in den nächsten Wochen äh, Ankündigungen von der rosalox stiftung gibt äh, über weitere Veranstaltungen. Also bleiben Sie, bleiben Sie dran ähm, und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend.